Hallo, ihr ein wunderwesen da draußen. Aber voll, ihr Wundersamen-Wesen halt da draußen. Okay, wir begrüßen euch, es ist wieder einmal Zeit für Kartoffelschnack. Heute mit einer neuen Folge von Hochspannung. Mhm. Ihr könnt uns sehen. Ja. Oder? Ja. Ja, ja, ja. ihr könnt sehen. Ja. Seht ihr? Ja. ja, ihr seht uns aber auch Ich sehe dich nicht da vorne. Da vorne links, dich meine ich. Nein, sehen wir nicht. Nee. Nein. Egal. Jedenfalls äh, haben wir neue Visitenkarten. Wir haben hier oh. hingelegt. Schaut, wie hübsch. Damit wir sie nicht vergessen, euch mal zu zeigen. Mhm. Es ist diese Visitenkarte hier. Ja, ich weiß schon recht schlicht und einfach, ist auch selbst gemacht. Alles, was man braucht: Kartoffel und QR-Code. Genau, Kartoffel, QR-Code und Webseitenadresse. Verstehe Und natürlich der Name und was es da wird. Aha. Alles voll drauf. Ja, und natürlich haben wir wieder unseren schönen Mülleimer. Ja. Stehen. Wir haben unser Messer zum Aufschneiden. Mhm. Wir haben eine Schere zum Aufschneiden. Ach dann. Wir haben zum Zerteilen ein Messer. Nee. Schon ein Messer. Oh. Natürlich noch gesichert, wir wollen es nicht schneiden. Und was wir das zu trinken bekommen, haben wir hier unsere schönen whisky die ah. wir ja schon im Auspackvideo gesehen haben. In einem anderen Video von Vorsichtshochspannung. So steht man da drüber. Okay. Da haben wir ein Brettchen, da können wir nämlich Sachen einfach drauf tun, die wir aufschneiden. Und äh, wir machen heute ja. aus meinem letzten Auspackvideo, was wir für Januar gekauft hatten, die Sachen von World of Seeds. Da habe ich jetzt Früchenmeister ähm, gekauft, die ich früher in meiner Schule gegessen habe. Mhm. Ja Und da man das hier in Österreich scheinbar nicht kennt... Mir sagt das überhaupt nichts, also. Er... ...eins übrig behalten von den zwei, die ich gekauft habe. Schneid das auf, Müll kommt nicht weg. Nee. sich. da sind wir einmal da. So, und... Oh, oh, den hast du ein bisschen zerdrückt. Oh, er bröselt. Ich glaube, das ist ein Transportschaden. Ja, das kann gut sein. Also ich glaube, wir haben einen Transportschaden schon. <lacht> Ja, lang lebe die Schere. Ja, lang lebe die Schere. Eine der besten Erfindungen, die man jetzt nach dem Rad und dem Alphabet getätigt hat. Absolut. Die Schere. Absolut. Schau, wie hübsch. Und also, hübsch. theoretisch sieht er besser aus, als ich so zerquetscht. Ja, aber. Ja. Wird schlimmer sein, Theoretisch, mal. ja. Oh. Bisschen ramponiert. So. Auch aber. Eine Müllwände damit. So, Schere ist völlig intakt. Nein, noch nicht ganz. So, hier ist <lacht> abgemacht. Aber auch passen, dass ihr schneidet, wenn ihr sowas tut. Mhm. Schneiden ist ein scheiße. Also wirklich. Ja. Kann ziemlich viel Ärger bereiten und Schmerzen. Und ich schneide uns das jetzt hier mal einfach in der Mitte durch. War eine schöne Idee. Achso, ihr seht hier oben das schöne M drauf und dieses W, wie auch immer das sehen wollt. Ich sage einfach, wenn schön ist, ist es ein Mario und wenn schlecht ist, ist ein Mario. Alles klar. Also vielleicht hat es Pilz gegessen. <lacht> <lacht> so, dann gehe ich das mal. Ich hoffe, dass wir in der Mitte. Das uh -huh, uh -huh, uh -huh. oh, bricht auch auseinander. So, und ihr könnt es hier drin sehen, dass hier eine schöne Milchcreme drin ist. Die ist auch wirklich lecker, diese Milchcreme. Und okay. Sehen. Ja, kann man tatsächlich nicht so sehr sehen. Sie Super. Sehen. Sehr schön. Ja, die Milchcreme hier drin, ja. Uh -huh. So, ich sag, dann schnappt ihr mal ein Stückchen hier. Und ich schnapp dir. nicht alles Ja, ich schnapp es. Das bricht nämlich drin. So, halte mich da nicht also drüber. drüber. Nee. Also sehr schön weich, das ist angenehm. Ja, es brokkelt schon auf den Teller drauf. Mhm. Der nicht vorhanden ist. Ja, bei mir brühe ich es ganz auseinander. Mhm. Oh ja, das ist geil. Mhm. Ja, sehr weich, fluffig. So was Nein. mache ich furchtbar gerne, so fluffige Kuchendinger. Also, das mhm. ist wow. Und sehr schokolade, wie mhm. mit Schokolade auch so rum. Auch wenn es Essen nicht ein bisschen komisch aussieht. Also, es ist nicht unangenehm süß. Wahrscheinlich irgendwo zwischen Deutschland und Österreich in Schutt gefallen oder so. <lacht> <lacht> Die es auch nicht so süß. <lacht> also es ist nicht sehr süß. Es ist süß, aber nicht sehr süß und äh, fluffig, lecker. Das kann man super angenehm essen. Zum Kaffee oder Tee dazu. Stuf auch nicht so. <lacht> wie man es theoretisch erwarten könnte. voll <lacht> So, noch alles voll Ja, ich bin dabei, es wegzumachen. Sehr schön. Ich ziehe mal ein bisschen vom Messer ab. Und da aber bitte aufpassen, dass ihr euch nicht schneidet. Ja, ganz Ich nicht weiß richtig. mittlerweile, wie es geht. Hat er lang gewübt. Habe ich lang gewübt, ja? <lacht> Und mich nie <nicht> geschnitten. <lacht> Aber so. mhm. das soll natürlich alles sein, was wir euch heute zeigen. Also das war super ein super Stück. Ja, auf jeden mhm. Fall. Ne? Mhm. Wir wollen euch heute die Neuheitenbox für Januar von World of Swedes zeigen. Oh Ja, cool. Die wir haben. Wir haben nichts von der Firma bekommen dafür. Wir haben es einfach gekauft und wollen euch zeigen, was drin genau. ist. Denn wir freuen uns auch darauf, was drin ist. Wir wissen es nämlich nicht. Mhm. Aber erst einmal ziehen wir dieses Neuheitenbox Januar 23 ab und schmeißen es in den Müll in einer wir schön vergnügt haben. Weg. Jetzt nicht mehr Bordinstrument und schnippel hier wieder mal auf. So. Ja, ich habe auf der anderen Seite auch noch. Noch auf der anderen Seite so. auch mhm. Und dann wird oben nochmal durchgezogen. Die hört wie die Kiste schreit. Dieser nicht du die Kiste. Oh. <lacht> oh. Aha, interessant. In ja, das ist wunderschön eingeschlichtet das hier. Das ist schön verpackt auf jeden mhm. Fall so in diesem kleinen Karton. Interessant. Nehmen wir mal raus. Wir haben hier ähm, Vitamins, Food Flavor, Fruchtgummis. Aha. Cool. Mhm. Fruchtgummis. Nicht übel. So, dann haben wir hier no. noch drauf. Oh, wer hat das echt Original-Karamellwein? Uäh. Aber Frunchy. gut, Was ist für dich, nehme ich an? Dann haben wir hier. Oh. Aha. Kriegt das alkoholfreie Pralinen. Aber das, sowas ähnliches hattest du doch bei deiner großen letzten Auspackaktion ja, von ja, dabei. Ja, das waren aber War ein andere, gell? Das War Nougat. Cool. Ja. Mhm, mhm, mhm. Was gibt's denn hier welche? Mhm. Nougat gibt es hier. Mhm. Knuspertraum gibt gibt's hier. Ja. pistazien marzipan Oh. Peters Mandel. Mhm. Schicht Nougat-Guten hatten wir auch beim anderen dabei. Sehr fein. Ähm, Mandel-Vanilletraum. Okay. Nougat-Kokant also hatten wir auch noch nicht. Mhm und Nougat panieren die überhaupt miteinander dabei. Also zwei Stück waren miteinander dabei, die anderen nicht. Sehr cool. So, dann geht's weiter mit. Aha, Ritter Sport, neu, vegan, geröstete Erdnüsse. Interessant. Mhm. Ja, ja. Dann haben wir hier noch drinnen eine. Was ist das? Raffervoll. Ah, das ist, glaube ich, so ein da. Mandel, Kokos, Nuss, Mousse, Proteinriegel. Oh, ja. Oder Keks, wie Dann haben wir hier True Gum, Himbeer, Vanille, zuckerfrei. Aha. Plastikfreier Kaugummi. Cool. Plastik. Jetzt muss man ja, oh, das ist sehr cool. Oh ja, Da habe ich oh. überlegt, ob sie kaufen soll, habe es aber nicht getan, das ist natürlich sehr cool, dass ihr drin ist, puffreis ja. äh, Puffreis mit Zartbitterschokolade. So kenne, was Gutes. Ich kenne bisher nur die Nippon mit normaler Milchschokolade, ja. die finde ich richtig geil. Ja. Mit Zartbitter bin ich jetzt voll gespannt, wie die sind, also wirklich, da habt ihr uns riesen, eine riesen Freude mitgemacht, also mir zumindest. Absolut, mir ebenso. Das Danke weil Das das voll cool. So, und dann haben wir hier noch eine Packung, aha. Das ist nicht unbedingt süß. Nein. das Sweet Chili Nachos. Dürfte so eine Nacho Dip Kombi sein. Ja, Nacho Dip Kombi. Für Abende, Filmabende, was auch immer. Ne? Ja, so ich sehr cool, dass Sie das reingeben haben. Aber ich glaube, das werden wir heute nicht aufmachen. Ich glaube, das heben wir uns auf. Ja. Das heben wir uns für morgen auf, wenn wir, oder für heute Abend auf, wenn wir einen Film später schauen. Das stimmt. Wir werden nämlich heute Abend noch einen Film zusammenschauen. Mhm und werden von diesem Film dann eine, oder versuchen eine Filmbesprechung für euch zu machen. Das wird sicher lustig. Oder oh, es wird scheitern. Oder oh, es wird scheitern, also das lustig. Das war's dann, es ist leer. Ja. Yeah. Es gibt immer nichts dabei, das heißt die Gläser haben Das stimmt. Das Macht nichts, die werden wir später öffnen, wie gesagt, ja. die halten wir auch. Genau. Wird auch sehr gut, dass wir es bekommen haben. Voll. So. So, womit starten wir? Wir starten am besten mit ähm, Fruchtgummis. Fruchtgummis. Die wir ja einfach aufgepackt haben. Ganz genau. Bio-Organic und Vegan sind die. Hui. Ja, eu zertifiziert Bio. Das ist gut. Welche Geschmäcker sind Vitamin C ist drin. Ja. Ich weiß nicht, warum wir um ein Herz, eine und eine Tierquote zu legen sind. Wahrscheinlich, weil es vegan ist und deshalb für Tierliebe steht. Ja, stehen vegan, Tierwohl. Ja, ja genau, ja. so irgendwas. Besser für Menschen Aha. ist das und Naturschutz wird eingehalten, weil weniger Verpackung, Verpackungsmaterial halt. ja, verwendet wird. Also, okay. Ja. Und also, äh, äh, ja weniger Verpackungsmaterial, das äh, ist das äh, befüllt und die oben ist frei, aber. Ich werde schon wissen. Ja. Es befinden sich hier 90 Raumstoffe, die wir verkaufen von Maria bei gehen inhalt. Mm. Ich verstehe. Yeah. Ja. Ja, äh, es gibt hier in mehreren Sprachen, Französisch, Englisch und äh, Niederländisch. Yay. Ja, tatsächlich. Ja und äh, Zutaten sind Glucosesirup, Rohrzucker. Mhm. Chiliermittel, das kann ich nicht lesen. Äh, nein, das kann ich wohl nicht lesen. Chiliermittel. Okay. Ah. Dann ist noch drin. Ach Gott, hier. Säurungsmittel, Zitronensäure. Ja. Farbstoffe sind drin ein paar, aber äh, Kürbis, Apfel und Karotte. Aha. Schwarze Johannisbeere. Interessant. Ja, und noch einige andere Dinge. Mhm, mhm, mhm. Aber in einer sehr eine Schrift, die ich kaum lesen kann, weil sie eng zusammengeschrieben ist. Das ist echt, ja. Möglicherweise Taktik. Ja, und es geht ja hin wie alle Bioprodukte. So. So, dann wollen wir mal gucken. Mal dann ja. leben die Smartphones. Vielleicht kann man es ja vergrößern. Ja. ja. So. <lacht> ja, äh, Konzentrate, Kürbis, ja, das soll Konzentrate heißen. Mhm. Kürbis, Apfel, Karotte, mhm. Schwarz-Johannisbeere, Rettich. Interessant. Pyrolina ist okay. drin. Dann Überzugmittel ist drin. Das Sonnenblumenöl ist verarbeitet. Mhm. Säuerungsembulgator ist verarbeitet. Ja, Das wird. ist dann hier hinten auf der anderen Seite rumgeschrieben. Das kann ich hier deswegen. Ähm, ja. Natürliches ist aroma Natürlich ist Küscharoma. Natürliches Passionsfruchtaroma. Natürliches, Passionsfrucht Natürliches Johanneslehr-Aroma. Äh, Limettenaroma natürliches. Okay. Aus kontrollierter biologischer Landwirtschaft. Darf wo die Gummibäume erwachsen. Kann Weiß und anderes glutenhaltiges Getreide entschalten. Ah, das ist klar. Ja. Kühl und trocken lagern. Gekennzeichnet mhm, wie alle Bioprodukte. Gut Gesetz. Gut. Oba. Das ist ein Foto gemacht, so geil, macht Das macht aber nichts. Zum Glück hat man ja eine Lupe im Handy drin und kann so was vergrößern. Aber ja, das ist echt schlecht hier. Das ist, das ist eine von den Schriftarten, die ich nur lesen kann. Kleiner, mhm. kleiner. Wir haben eine Schere. Ja. Und mit der Schere öffnen wir jetzt für euch, dieses vegane Produkt. Ganz genau. Oder auch nicht. <lacht> Muss ich durch die Anleitung beschneiden. Sehr schade. Ja. Tja, aber das macht nichts, wir haben hier verschiedenste Farben und Formen. Mhm. Mhm. Mhm. So, ich nehme mal raus. Genau. Ja. So, hier sind drei, ja. Äh, sehen aus wie Muscheln und Fische. Ja. Das ist sehr absurd. Schon irgendwie. Bei Frucht. Ja, vor allem bei... Ich nehme das da. Oh. Ups. Hm, egal. Wo ist das? Oh je, ich habe schon wieder gepatzt. Ja, okay. Mhm. Mhm. Tut mir leid. Aber? Mhm. -hmm. Also, -hmm. es klebt nicht so sehr. Stimmt. Das löst sich leicht auf? Das ist bei der Konsistenz nämlich oft so, dass es mir nichts taugt, dass es sehr in den Raum biegt. Mhm. Das mhm, ist auch gut. Ja. Und es ist nicht durchsichtiger, oder ist das nicht weiter schlimm? Mhm. Ja, ich theoretisch nochmal kaufen. Könnte man. Ja, könnte man nochmal essen. Ja, auf jeden Fall. Du bleibst aber erstmal hier. Und nachher kommt eine drauf. Ich muss noch eine Duppe kaufen. Ja, ich habe schon alle kaputt gemacht, gell? ja. ja. <lacht> so. Ähm, ich bin einfach zu blöd, Als nächstes ja. nehmen wir hier Werthers Original Karamellbeins. Ich passe. Warum? Äh, äh. Pflanzen. Ja, Karamell, nein. Du magst kein Karamell? Nein. Echt? Ja. Macht nichts, ich esse jetzt einen Karamell bei euch. Ja. Wenn ich tot umfalle und Isa nicht, dann wisst ihr warum, sie hat mich vergiftet. Mhm. Sie will die Alleinige, macht ihn. Ich will das Karamell für mich allein. Also es riecht schon mal sehr karamellig. Ja, und das tut es. Extrem karamellig. Und schmeckt extrem karamellig. Mhm. Und Von Ka süß. Vom Crunch her klingt es wirklich sehr gut. Das Crunch sehr gut, ja. Ich habe Mikrofon ja sogar gar nicht an. Wie geil. Mikrofon vergessen die ganze Zeit über. Was? Wie du sagst nichts, Lisa? Ja, denke ich da dran. Ja. Ich muss die ganze Zeit durch die Wohnung rennen und muss immer das Mikrofon abmachen, weil es ja hängt und dann sagt sie nichts. Ich hoffe, ihr habt mich trotzdem verstanden, wenn ich geredet habe. Wenn nicht, dann. Yeah, it's my fault. Fake gehabt. Ja, Fehler. Ich stelle mir demnächst ein Schild vor dem Mikrofon an. Mikrofon vergessen? Fragezeichen. Testen. Ja. Hm. Hm. Ja. Okay. Ähm, Steckt runter. <lacht> <lacht> yes. Aber man kann es essen. Okay. Wirklich. Wenn ich nicht wüsste, dass es mich graust, würde ich es kosten. Ja. Aber Karamell ist für mich so eine Sache, genauso wie bei süßem Kokos. Nein. Mm -mm. Ich also das ist Karamellkonfekt gefüllt mit Weizen Aha. mit Malz und einem Hauch Salz. Interessant. Also pflanzliche Fette: Palmfett, ähm, Shea Fett und Sonnenblumenöl. Okay. Kokosfett. Das schon... Zucker. Milch. Milchmagerpulver. Mhm. Weizen Vollkornmehl. Mhm. Brauner Zucker. Das auch, Weizen-Malz-Vollkornmehl, mhm. Weizenstärke, das kann man übrigens gut lesen hier. Gersten-Malzextrakt, Karamell-Zuckersirup, Entschuldigung. und oh. kann Soja enthalten, Salz, ähm, Überzugmasse, Gummi-Abaritum, aber. Abaritum, Abaritum. Fragt mich nicht, was für ein Käse das schon wieder ist. Shell dann ähm, hat nichts mit der Firma Shell zu tun, die Öl liefert. Das möchte ich nur kurz erwähnt also, haben. Wir von ähm, gemahlene Hasenüsse, gemahlene Mandeln, Aroma, Dextrose, oh, okay. kann auch Erdnüsse und andere Nüsse enthalten. Wow. Allergener Hinweis, ja. Ich hätte vorher gewusst, hätte ich nicht gegessen jetzt werde ich wahrscheinlich anstellen wie: Nein, das war Spaß. Ich habe nur eine Kaffeeallergie und eine Sonnenallergie, Von daher ist das egal. Ja. Die kann ich absolut verstehen. Von denen ich weiß. Du weißt? Ja. Okay, also das Zeug findest du auch ja. ganz gut. Ich es gut, ja. Okay, das freut mich. Ähm, und jetzt hört ihr mich auch richtig, wenn ich mit euch rede. Mhm. So. Hafervoll. voll, to Mandel, Kokos. Nussmus Vegan und glutenfrei. Bio. Uh. Also, das Zeug hier. Mhm. Ja, Inhalt kann ich nicht lesen, der geht bis hier drunter unter das Etikett und ist ein bisschen schwer. Ich kann aber sagen, Biomandel, Biohasenüsse, bio kokoschips bio bio Hafervollkornflocken, Agavendicksaft, ja. Reissirup, Datteln, Dattelmehl, Reismehl, Sonnenblumen, Kahnmus, Mandelstücke. Mandelmus aus gerösteten Mandeln, Sonnenblumenöl, mhm. pufte Erdnussmus aus gerösteten Erdnüssen, Kokossirup, Meersalz. Also kontrolliert im biologischen Anbau. Also alles mit Stern. Achso, da hätte ich den Stern vor. Egal. Kann Spuren von Sesam und anderen schalen Früchten enthalten, die von schalen Tieren sagen. Hm. Der neue Skandal mit Proteinen. Harte Schalenreste enthalten. Vorsicht <lacht> beim Korn. Technisch bedingt ist dies nicht zu vermeiden. Ach so. ja. Also, wenn wir keine Zähne mehr haben nach dem Genuss, ist es technisch bedingt nicht zu vermeiden gewesen. Dann ist alles klar. Ja, dann probieren wir doch mal das. Probieren wir Stück. doch. Ähm, ja, auf jeden Fall sieht es schon mal recht interessant aus. Mhm. Es ist ein. Es ist ein. Um, Merkwürdiger Geruch. Es ist, ja, es ist, ja. So, dann legen wir es erstmal hier hin und teilen es dann einmal von Ecke zu Ecke. Genau. Also, zu teilen lässt sich das halbwegs gut. Ja. So. Oh, oh, wunderbar. Dann mache ich das nochmal klein hier. Dann kriegt genau. Julia auch ein Stück später davon. Gute Idee. So, bei dem anderen ging das ja leider nicht. Das war ja nur zweiteilbar, weil es so zerbrockelt war. Also, ich darf auch alles Vor. Und dann greife mal zu. Ich schnapp mir hier das kleine Eckel da. Mir okay. liegen hier zu viele Stückchen, winzige Stückchen auf dem rumliegen muss ich erstmal weg tun. So. ist relativ elastisch. Ziemlich cool. Schauen wir mal. Aha. Also wenn auf könnte harte. Ja. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Ja. Hm. Voll. Also es schmeckt auf jeden Fall sehr viel Hafer. Das ist wahr. Mhm. Und Nüsse. ich schmeckt hauptsächlich gebannten Mandel. Mhm. Und ja weniger. weniger. Mhm. Und das Mundgefühl ist ja, es trocknet sich schön auf. Ich mhm. mhm. mhm. mhm. mhm. ist so schön Hafer. Könnte ich mir geil vorstellen, mit Zimt drin ein bisschen mehr und Apfelscheiben oder so. machen. Das wäre bestimmt cooler. Das wird es glaube ich richtig, richtig gut ausbalancieren. Mhm. Also es ist eher ein trockenes. Also es ist feucht. Aber es wird im Mund trocken. Ja. Man hat das Gefühl, am Ende dass man Staub ist, obwohl man noch gar keinen Staub hat und schnell feucht im Mund nicht. ist Okay, mhm. Mhm. so gewollt. Mhm. Das Sesam schmecke ich noch raus. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Ja, also ja. Ist vielleicht, besonders für Leute, die ins Fitnesscenter gehen oder so, so als Zwischending vielleicht ganz gut, wenn man mehr halt Kraft braucht. oder ja, was zu trinken mit. Ja, oder fürs Wandern oder keine Ahnung. Oder was zu trinken. trinken mitnehmen. Ja, unbedingt. Gehen wir zum nächsten über. Dann zum nächsten über. Ne, das praktisch gut. Hier ist schon in meiner Jugend, als ich noch klein und jung war und nicht. Hm. Aus zertifizierten nachhaltigen Kakaoanbau, 100%. Wow. Das ist gut. Ja. Es ist vegan, deswegen gibt es auch diese grüne V hier vorne, also diese grüne v hier vorne drauf. Bist mhm, du für Fleisch? Nein, vegan. Vegan, ja. <lacht> Fleisch mit V, ja. Mhm. In manchen veganen Lokalen hast du das so in den Speisekarten stehen. Frau aus langfristigen Partnerschaften. Mhm. mit gerösteten und gesalzenen Erdnussstücken. Mhm. 84% Kakao, 25% Erdnussstücke. Ähm, Mindest Schokoladen, achso, 48% Mindest dass das kann noch mehr haben. Hä? Zutaten sind Zucker, Erdnüsse, Kakaobutter, Kakaomasse. Äh, ähm, ähm, Teil... Äh, was? Teil Milch vielleicht? entöltes Mandelmehl. Ah. Hey, Mandel. Ich habe so, nee gesehen, Beim Mandel groß geschrieben und Mehl klein. Das hat mir jetzt auch Sinn gemacht. Haselnuss. Ach, Masse. Masse Haselnuss groß. <lacht> das ist süß. Ja. Salz. Und natürlich wieder Emulgatoren sind drin und. Ja, kann Milch, Ei und Sesam enthalten. Damit ist es dann nicht mehr vegan. Mhm. Wenn es das enthält. Aber wohl, da es nur Spuren davon halten kann, wahrscheinlich wegen der Fertigung, mit anderen Sie haben wir ja keine extra Produktstraße, dass da ja. was reingeraten kann. Wahrscheinlich ist das dann trotzdem noch vegan, weil es so minimal ist, dass es da rein zählt. Ja. Ich habe ja vor vielen Jahren mal Studentenfutter bestellt, also eine große Packung im Internet. Also eine wirklich große Packung. Mhm. Und dann stand dort Inhaltsangabe. Also ich nichts drin also inhalt nichts und dann stand da, kann spuren von nüssen und anderen Cerealien enthalten das war das einzige was drin stand Inhalt. ja und dann habe ich denen einen leserbrief geschrieben und haben wir mit leute mit foto natürlich leute da steht drauf kann spuren von nüssen und Cerealien enthalten was ist da bitte schön drinnen wenn ich nüsse und Cerealien im Studentenfutter? denn wenn es nur spuren enthält ist das andere Chemie oder was? Und dann habe ich tatsächlich einen Brief von denen zurückbekommen mit einer Entschuldigung dafür. Ja, das muss wohl irgendwie ein Fehler sein. In der Produktion war eigentlich was richtig geschrieben. Mhm. Sie müssen aber zuerst machen, dass noch andere Nüsse Serie enthalten kann. Aber ja, ähm, jedenfalls als Schadenersatz haben sie mir dann tatsächlich sechs von diesen Großpackungen äh, geschickt, die ich eigentlich gleich haben ich fand wollte. Jetzt. Ich es super, hat mich auch sehr gefreut. Mit meiner WG und meiner Rollenspielrunde damals habe ich sehr viel Studentenfutter gegessen, bis wir es alle nicht mehr sehen konnten. Wir haben es gemacht. Das war aber vor allem ein gutes Ständenfutter, das keine Rosinen enthielt. Das hat oh. mich sehr gefreut. Ja, das klingt nach einer Seltenheit. Weil ich und Rosinen sind so eine Sache. Mhm. Getrocknete äh, Rosinen kann ich eigentlich essen, aber sobald die ein bisschen feucht sind, kriege ich es nicht mehr runter. Die Schlitzige halte ich nicht aus von den Rosinen. Mhm. Andere Sachen, die schlitzig sind, interessieren mich nicht. Pilze oder sowas ist mir egal. Aber Rosinen, das kriege ich nicht hin. Vielleicht, weil ich weiß, dass es früher mal so leckere runde Früchte waren die sich tatsächlich ähm, schneiden und dann auf der Zunge legen und essen lassen. Sehr saftig sind diese Weintrauben. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach im Kopf drin bei mir, vielleicht aber auch nicht. Wer kann das schon sagen? <lacht> und mit sowas kennen wir uns ja nicht aus. Ja. Wir sind keine Leute der Geistwissenschaft wir sind Leute der Esswissenschaft. Ja. So, dann knicken wir mal. Das Schöne ist, es geht immer noch. Durchbrechen yeah. und in der Mitte offen. Okay. Dann zieht man hier einfach nur auf diese zwei Laschen raus, bringt jetzt einmal hier vorne nochmal durch, klack und dann nochmal durch, klack und dann hat man schon mal ein Stückchen hier für die Isa. und dann hat man nochmal hier ein Stückchen für den euren Torben. Das so, gut. dann gleich man zu Isar. Okay. Also, so macht man Rita Sport auf. Mhm. Das macht der Sport, so. mhm, Cool. Haben wir zumindest so gelernt. außer mhm. mhm. Aus der Werbung. Mhm mhm okay. so also, der Geschmack ist nicht wirklich neu mhm es gab noch andere die gebrannte Mandeln und salzige Mandeln reingetan haben in Schokolade Erdnüsse und Erdnüsse, ja Nee, aber Mandeln, Erdnüsse auch Kürbiskern habe ich schon gehabt, salzige ja. ja, in Schokolade drin In auf Fall sind es Erdnüsse wie gesagt nicht neu aber durchaus lecker. Also, faltet sich sehr gut. Ja. Ist auch ähm, gut zu essen. Sind nicht zu hart. Mhm. Auch nicht zu so groß, die Stücke. Ja. Und das Salz ist dezent im Hintergrund. Was auch sehr gut ist, es gibt nämlich einige, die sind sehr salzig, dann rein da reinbeißt. Oder wie letztes letztlich mal hatte, so eine Schokolade mit Salz im Karamell drin. Mhm. Ähm, die war zwar eigentlich lecker, aber da waren wirklich richtig dicke Meersalzstücke drin gelegen. Okay. Und das war schon ein bisschen hart. <lacht> das glaube ich, ja. Und vor allem, wenn dann mehrere von denen zusammen sind, das nicht gut durchgemischt ist, das ist richtig schön. Mhm. Aber das haben wir hier nicht. Also das ist echt gut gemacht. Das stimmt. Mal wieder eine gute Sache von Rittersport. Genauso wie übrigens diese ähm, Bananen-Crispy-Schokolade, die wir mittlerweile schon gegessen haben, die ich letztes Mal ausgepackt hatte und nicht angehört hatte, die ist auch sehr lecker. Also die kann ich wirklich empfehlen. Das glaube ich sofort. Die ist sehr crispy, sehr lecker und sehr, sehr, sehr halt, sehr, sehr. So, Julia, bei den Peters kann ich dir leider nicht so wirklich. Ach so, genau. Aufmachen erst wieder. Ja. Was geht mal hier? Ja, ja, ja, Und wir machen es natürlich schön mit unserem Messerchen auf, dass da nichts passiert. So, und jetzt lesen wir mal, was da drin ist. Mm -hmm. Von diesen Peterspalinen. Yes. Mit Genuss verführen. Uh -huh. äh, Isa, vielleicht sollst du so nicht mit essen. Ich glaube, das macht ihr beide. Ja, ich glaube auch. <lacht> ja. Nein, ähm, es äh, hat die Zutaten. Äh, äh. Ja, was es noch drin? <lacht> ja. Ich war gerade völlig, ähm, ja. Das steht wahrscheinlich wieder in vielen Sprachen. Nein, nein, nein, nein, Ich habe, nee, nee, gar nicht, nur eine. Ich habe aber Zutaten gesucht und habe Zutaten zugehalten mit dem Daumen. <lacht> und war verwirrt. Alles klar. Wie habe es auch noch gesehen hat, wo ist das hin? Ja, also Zutaten, Zucker, ähm, Kakaobutter, Haselnusskerne, mhm. Kakaomasse, mhm. Vollmilchpulver, okay. Mandeln, Weizenmehl, Pistazien. Wow. Emulgatoren, die will ich jetzt nicht alle vorlesen. Soja. Mhm. Ähm, Zuckersirup, natürliches Vanillearoma. Sahnepulver, Magermilchpulver, Butterreinfett. Mhm. Okay, jetzt würde ich auch nicht sagen, ich gebe Butterfett einfach nur, aber egal, Butterreinfett, also reines Butterreinfett. Okay. Ja, reines Fett. Ähm, Bonbon Vanilleschoten. Ähm, Karamellsirup. Mhm. Kakaopulver, Glukosesirup, ähm, färbende Lebensmittel äh, sind hier auch ein paar erwähnt, okay. aber das sind natürliche Sachen. Sonnenblumenöl ist drin, Maltodextrin, Salz, zarte Bitterschokolade mit einem Kakaoanteil von mindestens 60 mhm. Vollmilchschokolade, einen Kakaoanteil von mindestens 35 kann Spuren von Ei und anderen Schalenfrüchten enthalten. Ah, ja. Ei und anderen Schalenfrüchten. Interessant. Hm, ist ein Ei jetzt eine Zerschalfrucht? Ja. Scheint so. Finde ich, ist ich gut. Warte. Hat was. Ja, ich, ich. Also, ich Veganer, bitte esst Ei. Ja. Wächst, ja. wächst auf den Kühl. Kühl Winter. und trocken lagern. Maximal plus 18 Grad. Das ist schon sehr kühl, ne? Hier ja. in der Wohnung ist es momentan wärmer. Ja. Was? möglichst vor licht und sonneneinstrahlung schützen mhm. bald nach erhalt verzehren, verzehren. Ja. made in germany Hui. peters gmbh Danke, Peter. er kommt aus lippstadt wo ist das denn ich habe keine ahnung aber es kommt aus lippstadt oder das kommt aus lippstadt wer es kennt sagt bescheid und grüße nach lippstadt genau. wir werden sehen so mhm. So sind sie hier aufgereiht, acht Und Stück sind da drin. Schön eingepackt, ja. ja. Okay. Wow. So, also Karamell wolltest du eh nicht haben. Nein. Also wenn wenn, wenn wir das ausschließen. Nehmen wird. wir das für Julia. Mhm. Aber die sind sehr hübsch gefertigt. So, ja, wir, wir können erst einmal dies hier mit dem Herzchen nehmen. Ja. Da sind eine Nougat Praline. Die probieren wir. Halt hier drauf Herzchen. Jo. Ja. ja. Ich, probier mal. So, die ich auch mal. Schuck. so es auch mal. Ich lässt sich auch mal. so habe es so schneiden, Ich habe es auch mal. Ich habe so Ich mal. Ich habe es auch schon. Ich Ich habe es Ich es geht auch der Zunge, man kann sie aber trotzdem noch beißen. Ja. Interessant. Der Geschmack entfaltet sich super, also Wahnsinn. Da müsste man fast eigentlich was trinken danach. Ja. Aber wir haben es nicht hingestellt. Hm. Wieder so ein Fehler, den wir begehen. Ja, oder beim Heben ja. Wir sollten uns nächstes Mal einfach unseren großen Spender, den ich da hinten in der Ecke stehen habe, nehmen. Ja. Den mit Wasser auffüllen und dann können wir immer so hier zapfen. Ja. Und es geht einfach mal. Warte mal kurz. Ich bohre mich mal eben auseinander. Mikrofon wird abgesteckt. Klappt okay. es vielleicht? es vielleicht. So. Das ist, wenn man bei solchen Dingen denkt, man denkt dann nicht dran. Dass man vielleicht zwischendurch mal Geschmack leer machen muss, ne? Oh ja, sowas is cool. Das ist cool. Das schöne Stück hier. Oh yeah. Dann einfach mit Wasser füllen und dann da hinstellen. Voll. Aufdrehen, zudrehen. Ja. Und dann einfach. Ab und auf ja. Wasser. Marsch, ja. Genau, dann wären auch die Gläser wieder besser in Verwendung, ne? weil wir die schönen Dinger schon haben. Schon, ja. Ja. So, ich muss aber jetzt mal was zu trinken. Cool. So, abend, danke. Wie gefällt es euch soweit? Schaut gut aus alles, ne? Also die Pralinchen da sind, glaube ich, auch ein sehr schönes Geschenk. Also von der Machart her, die können schon was, also Die wissen, wie man das ordentlich macht. Hübsch verziert ja, auch die Verpackung, sehr sexuell. Ja. Ich nehme mir mein Mikro wieder. Ja. Steckt wieder das Teil ein. Ja, ich habe es angelassen, sehr gut. Das war Andere sehr steck ich mich von stecke ich oben ihr? an, wie es gehört. Ja. So. Die sind hier auf jeden Fall sehr gut eingepackt, aber das habt ihr ja schon gesehen. Wer es noch nicht gesehen hat, wir haben ein Auspackvideo dazu gemacht. Oh. Echt coole Gläser. Die sind so richtig gut in der Hand, das ist großartig. Ja, und rutschen nicht so leicht. Ja. So, einmal für Isa. Dankeschön. Joje. Jo, Wenn Schie macht. Tut's nett, oder? Na, leider nicht. Also, Nein. Prost. Prost. Yeah. Auch, dass wir von denen noch ein paar essen können, ohne äh, Zuckerschock zu kriegen. Ja, das ist besser. Uh. Also, süß sind sie auf jeden Fall, die Sachen. Ja. Dann machen wir weiter mit dem Schicht-Nougat. Mhm. Ähm, soll ich dir von uns übrig lassen, Judah? Wir haben ja schon gegessen. Nein. Sie schüttelt mir den Kopf. Ja, also sie kommuniziert mit uns, aber so, dass ihr es leider nicht mitbekommt. Oder zum Glück. Das, ja. So, bitteschön, Isa. Dankeschön. Ähm, zeigst du es in die Kamera, die ist es so zerbrochen. Ja. Hier haben wir mal die Oberseite mit dem hübschen Schachbrettmuster und hier innen. Einfach nur hübsch. Ich es auch ganz gut, dass das so, so eine Kurve ist, so ein kleines nougat in der Mitte. Das ist mhm. cool. Ja. Mal ran, schauen wir mal, was ist. Mhm. Ich musste da schon reinschieben, weil es auseinandergebrochen ist. Mhm. das ist auf jeden Fall so Nougathaltig? Ja. Auch lecker. Aber ich muss sagen, bei dem habe ich schon besseren Schichtenwart gehabt. Schön aufgemacht. Wirklich. Absolut. Schmeckt auch gut, ist in Ordnung. Ich habe leider keine Ahnung, was es kostet. Deswegen kann ich nichts über das preis leistungsverhältnis sagen. Aber was ich sagen kann, ich habe schon besseres Schichtenwrat gegessen in meinem Leben. Das weiß ich. Mhm. Aber es ist nicht schlecht. Ja. Würde auf Platz 5 sein, denke ich. Mal nur was ich gegessen habe, mir gefällt ganz gut, dass die muss wirklich durchkommen. Ist oft bei so nur Geschichten, die ich so kenne, kommt das nicht wirklich durch. Also, ich weiß von zwei Teilen, die hier auf jeden Fall Karamell ähm, enthalten, die anderen weiß ich leider nicht. Also, falls du Karamell dabei haben sollst, tut mir das leid. Diese. Ist es nicht weiter schlimmer, wie gesagt, so es. Also, wenn es ist, ja, gut lässt sich schwer vermeiden, so. aber so wie diese Wertes Dinger, wo halt eindeutig ja auf Karamell abgezielt wird. Das muss nicht sein. Dann haben wir hier mhm. Pistazienmarzipan. Grünlich gemacht. Mit mhm. grünen Tupfern. Ein bisschen giftig wie ja. sieht es aus. Ich glaube, die musst du nicht schneiden. Die kannst du dir so gönnen. Wieso machst du kein Marzipan? Nein. Nein. Auch nicht? Nein. Egal. Ich muss trotzdem schneiden. Ja, dass man reinschauen kann. Gut. Wow, Marzipan ist das drin. Das schaut gut aus. Ja. Jude mag auch kein Marzipan. Das heißt, das bleibt wirklich an mir kleben. Ja, Ich liebe Marzipan. Ich liebe ihn. Eben deshalb. Ist so cool. Mhm nur Schnucker wegspülen. Ja, unbedingt. Damit du es auch wirklich voll erleben kannst. Mhm. Mhm. Okay, scheint zu gefallen. Erzähl mir was darüber. Also die Konsistenz vom marzipan ist super. Mhm. Wenn man reinbeißt, schmeckt man einfach nur süße. Ganz kurz aber nur. Okay. Und dann kommt da so ein pistazien und geschmack hindurch. Interessant. Also das haben sie gut gemacht, muss ich sagen. Mhm. Vielleicht ein bisschen mehr Pistazie rein. Okay. Weil die doch nur ganz leicht im Hintergrund drin ist. Wenn die ein bisschen vordergründiger wäre, wäre ich, denke ich mal, dafür gar nicht mehr schlecht. Mhm. Aber das liegt jetzt noch ein das andere Stück. Genau. noch essen. Ja. Weil wir haben noch immerhin ja. genug andere Sachen vor uns, die wir essen müssen. Ja. Und sonst kaufen wir bald rückwärts. Das wollen wir nicht. Das wollen wir niemandem antun. So, was nehmen wir dann? Vanille -traum. Oh ja. Mandel, Vanille Traum. Ich finde Mandel, Vanille Traum. Hoppala, kommt raus da. Ja, so. Vanille ist super. Der Mandel, Vanille Traum, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Mitmenschen und äh, Mönchinnen, liebe Stühle und Stühlinnen. Ja. Wesenheiten und Unwesenheiten und vor allem nicht Anwesenheiten, ja. nicht zu vergessen die nicht anwesend hätten, ja, auf jeden genau. Fall. Ja, ja. So, hier. Sehr Innen. interessant. Also mhm. hier. Das. Danke. Ich nehme das Zerbrochene. Nein. Das, am ähm, dieses Zwein okay. klebt hier. Ja, das ist gut. Ja, das riecht auf jeden Fall gut. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mandel schmeckt man. Sehr deutlich. Mhm. Hm. Kommt nicht wirklich durch. Und der kommt wahrscheinlich diese Sahne-Cremige sein. Und wenn das so ist, dann kommt das sehr gut durch. Also cremig ist es, ja. ist, Sahne gut, ja? Ja, ist sehr gut, ja. Mhm. Aber ein bisschen mehr Vanille. Auf jeden Fall. Ja. Yep. Ist zu wenig Vanille drin? Ja. Yep. Leider kaum merklich. Schade. Ja. Also man merkt ein kleines bisschen Vanille im Hintergrund, aber... Sehr, sehr, sehr dezent. Die Mandel dominiert. <lacht> ja, auf jeden Fall. Mm. So. Was nehmen wir dann? Ähm, dann nehmen wir wahrscheinlich erstmal dies hier, war es, glaube ich. Moment, oder? Mhm. weiß es nicht. Peters Mandel, ja. Peters Mandel. Uh, Peters Mandel. Jetzt nehmen wir die, mal, die Mandel. Einmal damit durch. Oh, ah. die hat eine Mandel drin. Wow. Eine richtige. Wow. Oh. Also da bin ich ein bisschen abgerutscht, deswegen. Ja, soll man nicht damit reißt. Passt rechnen. aber. Ja, wirst du das ist ein Stück raus? Das, das, das kleinere, das ja. leicht angebrochene. Das ist der Wurst. Das ist die Wurst, bitteschön. Da hast du. Aha, aha. So, dann wollen wir mal sehen. Wollen ja, wir sehen. Mhm. Und großmäßig riecht man gar nichts. Nur Schokolade. Jo. So, dann nehmen wir mal. Hm. Hauptsächlich ist Mungoat. Ja. Man hat dünne Schokolade und eben diese große Mandel oben drauf. Ja, ist ganz okay. Nehmen wir eine Crushed, mal schön vor sich hin. während haben das Count. wird leicht flüssig und cremig. Die Schokolade schmeckt mir danach nicht mehr. Nein. Was aber cool wäre, wäre, wenn diese Mandel ein bisschen gesalzen wäre. Das wird das super das reinpassen. Wird super reinpassen, ja. ja. Also das wäre richtig cool. Voll so eine kleine Salznote dazu, ja. nicht zu stark, das wäre geil. wenn nur ganz winzig, das wäre, dann wäre das eine der besten Mandelpralinen, die ich je gegessen habe. Mhm. Und ich habe schon einige gegessen. Okay. Also Pralinen generell. Ja, dachte ich mir. Auch schon sind das teure, die ich mir irgendwann mal geleistet habe zum Geburtstag oder so. Das habe ich früher nämlich immer gemacht und mache ich auch immer noch Geschenke mir immer selbst etwas zum Geburtstag und zu Weihnachten. Ich vollkommen. Etwas, was ich mir sonst mein ganzes Leben lang nicht kaufen würde, schenke ich mir da. <lacht> Einmal war es auch so ein, eine Packung mit Pralinen, Bio-Pralinen, handgerollten, handgemachten von einer Firma. Mhm. Das hat mich wirklich ein Vermögen gekostet. Aber es war so geil. Hat sich gelohnt. Wie dumm war ich damals und habe das so schnell gegessen. Ja, das geht also, dann auch schnell weg, ja. Ja, war Schade. Es hat nicht lange gehalten, leider, aber es war sehr gut. Das ist das Wichtigste. Leider gibt es diese Firma gar nicht mehr. Schade. Wir haben jetzt bis auf drei fast alle getötet. Bis auf drei haben wir alle getötet. Ja. ja dann schauen wir mal nichts an. Das ist der Knuspertraum. Ich glaube, der war mit Karamell, ich weiß es aber nicht genau. Ja, da muss man mal zwei Wir sehen das gleich. Ich werde es probieren. Wenn es nicht ist, dann kriegst du. Hier sind so kleine Haselnüssechen drauf abgebildet oben. Voll niedlich. Voll niedlich, ja. Haselnüssechen, die an einem Stielchen noch hängen. Genauso wie meine Eichhörnchen, die ich nicht habe, das gern hätten. Ja. Hier die imaginären Eichhörnchen. Bei mir zu Hause ich es genug. So. Jetzt schaue ich mal nach. So, innen drinnen sieht es schon mal so aus. Mhm. Also nicht spektakulär. Hübsch interessant, hä? Mhm. Kein ist der Vorkostet. Okay. Mhm. <lacht> Nein, kein Karamell. Ja gut, schnappe ich mir. Mhm. Die sind hier ja so herzige Zeichnungen. Mhm. Also ja, Knusperflitter sind da drin. Ja, das spürt sich interessant an. Mhm. Mhm. Kann ich zuordnen, dass es für Künstlerklär sind, aber wahrscheinlich so gebäck mhm. Könnte ich mir das vorstellen. Oder Nuss knusper splitter Vielleicht so ganz fein, malener Krokant oder so. Aber wenn nicht so, dass man es merkt, dass es mm -hmm. krokant ist. Aber auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ja. Wenn es krokant sein sollte, hat es nicht diese Krokantnote. Note. Fuck. Nur Knuspernote. Stimmt, man hat das ist echt gut gemacht, dass wirklich nur das Knuspern durchgeht. Kein ja. Zusatzgeschmack irgendwie. Ja. Voll. Die interessant vermutlich. Hier ist Nougat-Kokant. Mhm. Eine Kugel? eine Kugel Nougat Kuckant? Ja. Ja, was rechts könnte später sein. Mhm. Ja. Mhm. Das, das könnte ich mir vorstellen. Aber wenn man das nacheinander ist, braucht man wirklich Wasser dazu, mhm. irgendwas Neutrales, weil du sonst einfach keinen Grund mehr hast. Das wäre einfach zu schade oder? So. So. Nein, aber schlecht zu schneiden. Ui. Man rutscht im innen drin ab. Hm. So, willst du das heile haben? Nee, nee, nee ich nehme das Gebrochene. Dann nimm das gebrochene, aber lecker nichts voll. Ja, also innen drin sieht es also so aus. Auch nicht sehr spektakulär, aber es gibt jetzt einen Kohankern, einen Nougatkern und eine Schokoladenbeschichtung. Ähm, mhm. Ja, ist sehr angenehm. Und süßer als die anderen finde ich. Mhm. Deutlich süß. Mhm. Also das... Mhm. Wow. Mhm. Mhm. Hm, hm, hm, hm. Mhm. So mhm. ist der Mund zugeklebt. sieht. Hm. ihr? Also das, das schon hebt sich sehr ab in der Süße. Die haben wir haben alle nicht so süß, nichts davon war so süß wie das jetzt hier. Ja. Schon, aber war auch sehr schon lecker. süß, aber halt anders und weniger. Aber das jetzt war, aber wie du sagst lecker. Also, ich konnte eben nicht sagen, weil mein Mund einfach von dieser ganzen Süße so zu war gerade. Hm. Dann schmeckt man eigentlich raus, aber er knuspert nicht so. Mhm. Das finde ich schade. Das ist in der Tat schade, ne? Das guckt man sehr gut heraus. Und ist auch süßer als das andere Rubart, habe ich das Gefühl. Oder es liegt daran, dass die Schokolade eben eine braune Schokolade ist. Ja. Mit weißer Schokolade oben drum verziert ein mhm. bisschen. Das glaube ich könnte es sein, weil ich habe hauptsächlich das äußere das da abbekommen. Dass das sehr, ja. sehr süß ist. Ja. Das kann sein, ja. Voll. Eins haben wir hier noch drin. Ihr habt es bald geschafft. Bald haben wir es hinter uns. Bald. Und. Bald. bald habt ihr es hinter euch. <lacht> Haselnussnugat. Mhm. Also, so das passt natürlich nicht in unsere Box rein. Hier in seinen Mülleimer, aber das braucht auch nicht. Weil das wird so, so in zwei verschiedenen Mülleimer entsorgt. Genau. Hier hat man nämlich eine extra Trennung. Mhm. So, dann wollen wir mal sehen. So, oh, ruhig. Das war auch wieder hart zu schneiden. Ja. ja, hier steht hier, da ist eine Nuss oben drin. Mhm. Und dann hat man dort diesen netten Kern aus Nougat und einem Schokoladenmantelung. Ja. ja. Oh. Mhm. Das Nougat ist rosartig, wieder. Mhm. Die Schokolade auch nicht so süß, das passt wieder gut zusammen. Mhm. Und die Nuss oben drin gibt mir so halt etwas Crunchiges. Doch. Mhm. Ja. Auch mhm. ich auch. Mhm. Also, solltet ihr jemals nette Leute von Peters diese Sachen von uns sehen und beherzigen wollen, tut das bitte. Versucht es, schickt uns ein Testpaket zu. Wir werden dann noch einmal testen. Lieben gerne. es ist wirklich also sehr, sehr lecker. Auch was Besonderes, kann man sagen. Ja, Sehr interessant, was ihr noch so an Schleckereien habt. Dann kommen wir zum nächsten. Das zart Punkt, auf das ich schon eine ganze Zeit warte. Oh ja, Das kann man natürlich auch ohne Probleme aufreißen, aber wir sind ja hier beim Video, nicht bei den Kannibalen. Ich reite schon, dass ich jetzt meinen Zunge abschlecke. <lacht> da Kochen wir ich übrigens tun, glaube ich. Schau dir das unbewusst. an. Hübsch. Ja, hier. Schön aufgereiht natürlich, hm. wie immer. Wie man es kennt, ja. Ja. Und schwarz. Wow. Richtig schön dunkel. Das ist großartig. So, ich packe es wieder mal ein bisschen ein hier. Mhm. Das kriegt die Isa, ein geht die Isa aus stücker ist der Dorf kriegt das Stückerl. Jawohl. Und will ja vielleicht wieder auch noch. ein Stückerl haben, wenn sie will. Genau. Weil mehr ist, das werden wir davon nicht essen. Nein, ich brett nicht. <lacht> also dann. Trägt <lacht> mal. Mhm. Oh ja. Mhm. Auch also ist dem ganzen sehr süß. Ich hoffe, wir haben es richtig rein voll gemacht. Mm. Ich hoffe auch. Jetzt mm. well. die lokale yes. Schmidt ist leicht. Mm. Der Puffer ist kross und pufft. Sehr viel Jahr. Ist auch nicht zu so bitter. Vielleicht ist es genau richtig irgendwie. Mhm. Lässt sich schwer beschreiben gerade. Mhm. Wow. Ja, ist gekauft. Ja, das ist genau richtig. Also das so, so sollte das sein. Stellen wir gerade vor die Vollmilchpuff und die ist und diese hier nebeneinander und immer eins nach dem anderen essen. <lacht> ich glaube, da <dann> habt ihr <lacht> scheiß Puffreis. <lacht> dann habt ihr glaube ich die perfekte Schokolade. Ja. Also, wenn man das so richtig abwechselt, wow. Mhm. Das ist geil. Das ist geil. Und da haben wir uns Kaugummi. So. Himbeer, Vanille, Zuckerfrei-Kaugummi. Hey. Plastikfreier Kaugummi. Steht <lacht> wirklich da. Plastikfreier Kaugummi. Normales Kaugummi enthält häufig Plastik. Okay. Wirklich. Hm. Wusste ich gar nicht. Ich auch nicht, ne? Aber dieses hier ist anders. True Gum ist eine leckere Alternative zum was Kauen auf Plastik. Yay! Yeah. Yay! Yeah. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Warum nehmen die uns nicht so Plastik weg? Aber echt mal. Wir wollen uns so Plastik wieder. Ja, was, 1900, äh, was 2017, 2017 als Projekt unter vier Freunden begonnen hat. Ist heute eine eigene Firma mit Mission umweltfreundliche, ähm, cool. umweltfreundliche Lebensmittel herzustellen, wie dieses, was herzustellen, ja. wie dies, die wirklich Gutes tun, wie die, die wirklich Gutes tun, Entschuldigung, Aha. unsere Story. Plastikfreies, veganes, umweltfreundliches Kaugummi, frei von Zucker und künstlichen Aromen. Okay. Aha. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt auf eine Dörringbeere beißen mit Vanillezeug drauf. Ich weiß nicht. Okay. Wir werden es einfach mal probieren. Ich glaube, dafür trinken wir aber noch was. Ich bin dafür. Ich spiel noch mal was ein. Ja. ja. Wir haben nämlich immer noch. Mit, äh, er ist Nübert. noch Nippon-Trainer, ja. Und nippon puff ja, genau. im Mund und im Hals. Und lecker, aber muss jetzt nicht zum Kaugummi-Kauen sein. Mhm. Die Aufnahme läuft immer noch hervorragend, auch ich bin so glücklich. Ah. So, wow. dann wollen wir mal aufmachen. Baller, mhm. Na, wie geht es? So, das? jetzt habe ich es hier. So, das reißen wir Opa. weg glaube ich. Nein, doch nicht. Jetzt geht's. Ah. So, den Müll so, hier unten ist so ein netter so eine wieder, die kann man dazu machen, das wieder zu. Und wenn man es hochzieht, da geht's wieder auf. Ja. Sehr umweltfreundlich. Und, äh, ups. Okay. Naja, gut, also. wieso sehen diese Frau schönen Kaugummis ohne Plastik aus. Ja, ja, ja, das, das, ja. Schon auf den ersten ja. Also, Ja, danke. Oh. Zu Linderchen, guck mal. Wollen wir mal. Wollen wir mal? Sehen. Na dann. Eins, zwei, drei. Hahaha, ihr verarscht. Also wir haben ein, eine Umwandlung. Mhm. Okay. Hm. Okay. Also Geschmack, die sie schon mal gut. Ja. Der kommt gut raus, gleich ein mal. Der Vanillegeschmack ganz dezent im Hintergrund. Ist bei mir noch nicht angekommen. Ja, ganz dezent im Hintergrund, ja. Mhm, mh, mh. Mhm. Ja. Irgendwie ist es auch ein anderes Kaugummi-Gefühl. Mhm. Und es kommt aus Frankreich. Wow. Es ist 21 Gramm drin mhm. und es ist wirklich ein völlig anderes Kaugefühl. Abgefüllt wurde es am 17.05.2022. Wow. Haltbar ist es bis 17.05.2025. Hallo. Mhm. Es hm. ist ein wirklich anderes Kaugefühl. Mhm. Man hat sogar das Gefühl, es löst sich im Mund irgendwie auf. Ja. Nicht so dieses stockende, härter werdende, was man oft so kennt, wenn man einen Kaugummi länger kaut. Also ja. Ist halbwegs angenehm. Wir können sie natürlich jetzt zu lange kauen, bis der Geschmack weg ist und euch hier weiterhin komisch in die Kamera starren. Mmh. Du Bock, schau mal, weg Wie oder wie Zuschauer. Wir können auch Weitsprung auf die Kamera machen. Wer trifft, der hat gewonnen. Ich habe jetzt diese wunderbaren. Vielen Dank auch nochmal an äh, die äh, gute Firma Vielmann ähm, für meine äh, Putztücher für die Linse. Großartig. Also, meine Linse ist wirklich staub- und fettfrei. Ich putze sie fast jeden Tag. Nein, das war Spaß. Auch von Vielmann kriege ich übrigens kein Geld für diese Werbung. Und dann fand ich das damals so nett, dass sie mir das äh, geschenkt haben. Da ich dachte, hey, ab und zu mal erwähnen kann man sie ja mal dafür. Und <lacht> so also ist das ja nicht. Hätten sie ja nicht müssen. Stimmt. Und ich habe einfach nur gefragt. Also nicht nach den ähm, netten Putztüchern für Brillen, sondern mit welchem Putztuch ich am besten die Kameralinse sauber kriege. Und da haben sie mir ein Mikrofasertuch gegeben, die haben mir zwei oder drei verschiedene Putztücher für Brillen. Und haben mir dann noch vier weitere geschenkt. Voll ne? Dazu. Also ich habe nicht einerseits bezahlen müssen. Wow. Einfach geschickt. Und, äh, muss ich schon sagen, ist wirklich cool. Ich habe bei denen zwar schon Brillen gekauft, aber nur Sonnenbrillen und das ist auch schon mittlerweile sehr lange her, muss ich sagen. Okay. Also bestimmt schon sieben Jahre die letzte. Wow. Das ist schon eine Zeit. Ja. Also ich bin kein guter Firmenkunde. Noch nicht, viel später mal, wenn meine Alterssehschwäche und so weiter einsetzt. Du ich krieg's, ja falls ich eine kriege. Mhm. Weiß ich ja nicht. Haben mhm. wir nicht so genau. Ja. Oder mhm. Bei dem hier habe ich schon gedacht, ich habe schon eine Schwäche. Das ist wirklich eine dieser Schriftarten, ich die ich ähm, ja, nicht wirklich lesen kann. Das ist, ich weiß nicht, es gibt so Schriftarten, die kann ich gut lesen und es gibt Schriftarten, die kann ich gar nicht lesen und diese Schriftart kann ich irgendwie überhaupt nicht lesen. Keine Chance, ne? Auch wenn sie größer ist, weil irgendwie diese Buchstaben verschwimmen alle miteinander da drauf. Zu so einem ja. Mischmasch aus, aus, aus, aus, ich weiß nicht. Du hast dann nur mal so dicke, kurze Abz äh, Zeilenabstände, so ja. nach Wörtern sieht das gar nicht aus. Mit ja. <lacht> der Vergrößerung war es schon schwer, das zu lesen. Mhm, Glaube ich. Und ich habe auf maximal vergrößert. <lacht> also, wenn ihr etwas kauft, oder noch besser, wenn ihr im Laden einkaufen geht, nehmt euch ein Vergrößerungsglas oder eine Lupe mit oder sowas. Ja, so also das gibt es in Checkkartenform, ja. kann man ziemlich gut einstecken ins Geldbörse. ich habe heute leider keiner mit. Aber die sind die sind cool die Dinger. Oder eben ein Handy jetzt vergrößern kann. Genau. Könnte ich auch ein Foto davon machen und dann vergrößern. Mhm. So, mein Geschmack ja. ist weg. Ja, nein, noch nicht. Aber ich habe ein anderes Problem. Was denn? müssen. soll ähm, ich oh. und Ich bleibe teilweise durch meinen Zähnen kleben. Ja. Nein, aber gar nicht mehr hm. Hm. voll. Jetzt weiß ja auch warum es kleiner geworden ist. <lacht> ich habe Mal geklemmert meine Zähne. Oh, genial. Nein, ähm, Andere Leute gehen nicht. zum Zahnarzt, machen Filler und Kronen und so und zwar oh, ja. und isst Kaugummi. Ja, ich <lacht> Nein, also Geschmack geschmacklich echt gut, Die? hält aber nicht lange der Geschmack, leider. Was cool war, war, dass es wirklich frisch vom Geschmack her war, wirklich so. Ja. Könnte man ja sehr, sehr natürlich beschreiben. Und wirklich ganz dezent im Hintergrund Vanille. Mhm. Nicht ähm, so, dass sie irgendwie so entrant nach vorne gekommen wäre, sondern ganz ganz leicht im Hintergrund. Was bei Kaugummi echt gut ist. Boah. Boah. Boah. Ja, also ich finde die eigentlich gut. Bis auf dass sie bei mir zunächst hinstecken bleiben. Ja, so. mhm. Ja, Aber sonst, aber schön ist, wenn du mit dem Kaugummi wieder hingehst und dann möchten. Warum machst, du kannst schon so wieder raus. Yeah. Und leben ja dran. Also. Rein raus, rein. Ja, ja das lustige rein spiel kennen wir ja alle seit äh, äh, Uhrwerk Orange. Yep. So, oh, ja, ich glaube, das war's, das letzte werden wir wie gesagt nicht probieren. Genau. Das machen wir später, wenn wir in den Film schauen. Ja. Welcher Film es ist, verraten wir nicht. Nö. Wir wissen nämlich noch nicht, ob das wirklich was wird oder nicht wird. Genau. Wenn es was wird, werdet ihr sehen. Wenn es nichts wird, werdet ihr es auch sehen wahrscheinlich. Stimmt, weil wir zeigen ja alles, was wir so probieren, weil wir. Ja, ihr sollt ja mitverfolgen können, was es uns wahnsinnig so wird, ne? Äh, ja, genau. Hm? Ähm, und äh, wir werden sehen, wohin das noch führt. Oder nicht führt. Dieser Kaugummi hat ein, hat ein großes Manko. Er ist zu klein für eine Blase. Das ist viel, ja, zu klein, ja. viel zu klein. Viel zu kleiner steckt gar nicht. Man weiß auch nicht, wo man hinspucken soll, weil kein. Ja. Hier drumherum war. Voll. Boah. Voll, boah. Mhm. Nachteil, Nachteil, Riesen-Nachteil, minus, Riesen -Nachteil. minus Punkte, Abzug, Ach, ja. minus 50. Genau. Wie werden wir vergeben? Okay. Wir müssen ein Punktesystem überlegen. Ja, und dann haken wir jedes Produkt ab. Ne? wir hier, eine Reihe hast du, eine Reihe habe ich. Wir haken dann ab, geheim ja. natürlich, yeah. dass wir es nicht sehen können. Ja, Weil dazwischen drin stellen wir dann dieses Teil gehen. Ja. So. Und dann kannst du natürlich nicht sehen, was ich schreibe und was du schreibst. Du haben aber schon was, ich schreibe wenn das passt schon. Ähm, <lacht> na, ja, na, ähm. Nein. Nein. Zu, zu viel Aufwand. Ja. Ist mir zu viel Mühe. Das ist nein. nein. Nicht, solange ich nicht 100 Millionen damit verdiene. Minütlich. Weil übrigens, wir suchen immer noch einen Kameramann. Ich, also ich weiß nicht, oder das eine Kamerafrau. Ein ja, wir suchen einen Kameramann oder eine Frau oder ein Kamerapärchen. Ja, auch in Ordnung. Auch in Ordnung. Wir können zwar nichts zahlen, aber Essen wird es geben. Genau. Und gerne ja. auch Kosten wie beim Unboxing und so weiter. Ne? Ja, natürlich, wenn das auch. Wieder so wenn nicht Boxen wieder so winzige Teile hier drin sind, ja. die man nicht wirklich teilen kann. Das ist halt der Nachteil manchmal, wenn ja. man weiß, was man bekommt. Aber an sich war die Box schon wieder ziemlich gut. Die war sehr gut, ja. Und Fahrtuch. jetzt müssen wir die für Februar bestellen demnächst. Ja, unbedingt. Die Ahnung gehört schon Februar tatsächlich. Ja. Aber das ist leider nichts zu ändern. Wir tun ja immer, was wir können. Aber schöner bei diesen Boxen ist, gibt es zwar jetzt nicht mehr, aber die hätte auch nie so ausgesehen wie unsere Box, weil immer was anderes drin ist. Und deswegen ist es egal. Genau. Dass nur die Neuheiten, die sie in dem Monat aus dem Box ist, also in diesem Fall Januar, hinzubekommen haben. Genau. Das heißt, die Sachen, die ihr hier gesehen habt, könnt ihr alle regulär kaufen. Ja. Und auch dafür kriegen wir kein Geld. Nein. Aber wenn euch was gefällt oder interessiert von den Dingen, die wir euch jetzt vorgestellt haben, Geht auf die Homepage von World of Suites, schaut euch das Zeug an, kauft es euch gerne. Sie liefern super schnell. Also das muss man schon auch sagen, wie, sobald ihr die Zahlung eingegangen ist. Ja. Zack, es geht so schnell. Und wir verlinken sie natürlich unter unserem Video. Ja. sich. Damit jeder da gleich draufklicken kann. Oder auch nicht, weil er es nicht findet. Genau. Ja, ja, ja. <lacht> weil so, so Videobeschreibungsboxen sind halt schon... nicht oh, jeder da. Nein, also, ähm, wir finden das lustig, dass wir auch die Sachen mal probieren, mal durchgehen, was es so gibt. Genau. Und das euch auch zeigen können. Das macht eben echt Spaß, haben wir festgestellt. Mhm. Also Sachen wie diese Kaugummis hätte ich mir nie gekauft. Von dem her ist das recht richtig recht Interessante. Ja? Ich hätte mir auch diese Gummis nie gekauft. Mhm. Oder diese... Nein, sowieso nicht, ne. Und was ich mir wirklich niemals gekauft hätte, ist das hier. Diese Mixbox diese Kompilenz. Das hier hätte ich nie Schnell. in meinem Leben gekauft. Und wir werden euch tatsächlich ein Statement geben, wie die war. Die bekommt ihr vielleicht als Aber Volk was kurz. Was? Wir machen das einfach, hm? nicht im Volk kurz. Wir machen das einfach, wenn wir den Film besprechen. Hm? Essen. Ah. Bei, dann essen. Dann kranschen wir euch bei der Filmbesprechung voll wie im Kino. Yeah. Ja. Das wird super. Das ist es. Es hat übrigens eine schärfe Grad, die Salsa von 2. 2 oh. da. zwei da. Wow, ja, Wow. Wow. So. Ja. Ich werde sterben. Ich halte scharf überhaupt nicht aus, obwohl Leute sagen, ich schmecke kein Schaf. Es mhm. also heute scharf geschmeckt beim Essen? Vorhin? Wo war das? Hier. Im Essen? Ja. War nicht scharf. Da war scharf. Drin, bitte. Äh, das war nicht scharf. Siehst du? Ja. Ich ja. glaube, die Leute haben recht. Mhm. <lacht> ja. So. Das war's dann von uns für heute. Genau. Ihr wisst ja, wir sind bei Twitter, Instagram und Facebook, Facebook zu finden. Auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen sind wir zu finden. Mhm. Natürlich nicht mit diesem Video, denn Auspackvideos sollte man sehen und nicht nur hören. Ja, Aber Kochvideos, die wir machen, oder unsere Vorlesungsvideos, unsere ähm, Videos mit ähm, Geschichten oder mit Märchen und Sagen, die findet ihr alle halt auch dort. Ja, oder die, Ohne die Bild. Filmbesprechung, ne? Genau, die finden die auch ja, dort. Genau. Ohne Bild. wir kriegt das auch gerne mit Bild hier bei uns äh, auf YouTube. Aber wenn ihr sie ohne Bild haben wollt, kriegt ihr es dort ohne Bild. Genau. Ja. Wenn es euch gefallen hat, sagt es uns bitte gerne in den Kommentaren. Schreibt uns was Nettes, wenn ihr Lust habt. Über Daumen gefällt mir es und sonstige Sachen würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen. Wir wollen auch, wenn ihr uns was schreibt, auf alle Fälle eine Antwort darauf geben. Ja, also wenn ihr was anzumerken habt, oder Rezensionen schreiben möchtet oder ja, was anzumerken habt, einfach raus damit. Ich glaube, sie haben was anzumerken haben was an Oh, eine Sache habe ich zu sagen. Mhm. Man geht an einer Tür vorbei. Ja. Und die Tür ist offen. Ja. Man schaut rein und drin ruft ein Mann raus. Schaut hier nicht rein, die Tür ist zu. Dann wisst ihr, wo ihr gelandet seid. Dann fragt man What? In welcher Welt lebst du? In dieser hier leider. Dieser hier. Ich rief euch hinein: Oh, habt ihr da ein Drogenlabor versteckt? Daraufhin gab es noch ein Klirr und die Tür war zu. Okay. Also dann habe ich geglaubt, dass die Tür zu ist. Ja. Ja. Das war lustig. Das ist cool. Also merkt euch: offene Türen sind geschlossene Türen, wenn ihr nicht reinschauen dürft und könnt. Ja, es ist äh, absolut. Heute wieder was gehen haben. Mhm. Mhm. Vielleicht haben wir wirklich ein Drogenlabor drin. Kommt's sein? Ich wir mal nachschauen gehen. Könnten wir? wir heute Nacht über den Zaun und schauen nach. Okay. Hoffentlich ist die Tür dann immer noch zu. Ja, weil Das können wir eigentlich einbrechen. Sonst würden wir einfach nur reingehen. <lacht> wir wollen einen Einbruch begehen und kein Unerlaubnis betreten. Bitte. <lacht> <lacht> <lacht> Aber Spaß beiseite. Ja. Wir wünschen euch was, ja. möge die Kartoffel wachsen und tschüss.